An der Unterseite der meisten Geräte befinden sich vorne und hinten ein oder zwei Stützen, damit sich das Gerät optimal aufstellen lässt. Denn naturgemäß ist der optimale Winkel 90 Grad zur Wand. Allerdings ist das nur selten möglich, denn meist steht der Beamer tiefer, da die Leinwand für alle Zuschauer gut erkennbar sein sollte und deshalb recht hoch steht. Außerdem wäre bei 90 Grad Winkel der Beamer im Sichtfeld. Deshalb steht das Gerät meist nach oben, eher selten nach unten schräg ausgerichtet. Damit wird das Bild im richtigen Winkel präsentiert. Allerdings entsteht durch diesen Winkel ein sogenannter Trapezeffekt. Diesen kann man bei den meisten Geräten bis zu einem bestimmten Winkel durch eine Menüeinstellung ausgleichen. Damit wird das Bild wieder gerade. Einige Beamer, wie etwa der von mir verwendete Acer P1206P, haben bereits ein Automatik für diesen Trapezausgleich integriert. Bei allen anderen Geräten müssen Sie dies manuell einstellen. Wie sich dies steuern lässt, erfahren Sie in der Regel im Handbuch. Meist ist das Menü aber leicht verständlich, sodass die Funktion auch ohne Handbuch gefunden werden kann. Reichen die Stützen am Gerät nicht aus, um bei der gewünschten Entfernung zur Leinwand den passenden Winkel zu erreichen, müssen Sie weitere Objekte wie zum Beispiel Bücher oder einen Holzklotz zur Fixierung verwenden. Weiche Untergründe wie Taschentücher sollten vermieden werden, damit das Gerät nicht um- bzw. herunterfällt. Bei den Stützen handelt es sich meist um drehbare Stützen die die gewünschte Höhe feinjustieren können. Teilweise lassen sich diese Stützen auch schnell herausfahren. Damit kann man sich das langwierige Drehen sparen.